Hi, ich bin Hannes äh, aus dem Röstereiteam von Coffee Circle und heute will ich euch zwei neue Kaffees vorstellen, die wir äh, jetzt neu ins äh, Sortiment mit aufgenommen haben. Der eine kommt aus Äthiopien, heißt Kenisa, und der andere kommt aus Kenia und heißt Terrika. Die Namen sind jeweils die Kooperativen, also ähm, die Kleinbauern organisieren sich ja in den Ländern meistens in Kooperativen. Äh, dahin liefern sie ihre Kirschen ähm, dann an. Quenissa, Tererica sind beides wunderbar interessante Cafés. Die rösten wir beide so als Filtercafés, weil die einen total interessanten Charakter mit sich bringen. Und die Gemeinsamkeit der beiden ist letztlich, dass wir in beiden Kooperativen äh, Projekte durchgeführt haben, bei denen wir die Smallholder Farmer supported haben. Ja, die Projekte konnten wir dank eurer Unterstützung äh, dort durchführen, weil wenn ihr einen Kaffee bei Coffee Circle kauft, supportet ihr automatisch finanziell äh, Projekte im Ursprung. Und in Äthiopien, Kenisa, ist eine Kooperative, die im Rahmen unseres Value Chain Projektes in Äthiopien unterstützt wird und vor gut drei Jahren Konnten wir Kenisa eine Washing Station zur Verfügung stellen, also sprich seitdem kann die Kooperative erst gewaschenen Kaffee produzieren, was in Äthiopien meistens so der hochwertige Kaffee ist. Und in den letzten Jahren fanden wir Kenisa schon toll und dieses Jahr äh, ist er besonders hervorragend. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen auch äh, ein bisschen hellere Röstung, um euch mal so exklusiv zu zeigen, äh, wie hervorragend dieser Kaffee geworden ist dieses Jahr. Und die zweite Kooperative heißt Tererica, das, die Region ist nur eine halbe Stunde entfernt von der Hauptstadt Nairobi in Kiambu. Und Tererica wir, haben wir auch entdeckt in Cupping Sessions und haben diesen Kaffee auch schon seit längerer Zeit in unserem Karibu. Und vor zwei Jahren oder haben wir angefangen dieses Projekt umzusetzen, das sind insgesamt 2600 Smallholder Farmer, die da supported werden. Die hatten schon eine Washing Station, aber das Equipment wurde sozusagen verbessert. Also die Washing Station wurde mit Fliesen ausgestattet, die Drying Beds wurden erneuert. Zudem hat Trierike äh, auch Support erhalten durch Agronomen, die die Farmer ähnlich wie bei dem Value Chain Projekt in Äthiopien auch beratschlagt haben dahingehend, wie kann man äh, die Effizienz der oder die, die den Ertrag der Pflanzen eigentlich steigern, ne? dass sie noch mehr Kirschen erhalten können, wie schneidet man die richtig zurück, wie pflegt man die richtig, etc. Die wurden auch mit IT-Systemen ausgestattet, dass sie jetzt ganz transparent nachverfolgen können, welcher Farmer wie viel Kirschen anliefert und so weiter. Also auch ein sehr tolles Projekt, alles auch nachzulesen, auch auf unserer Webseite. Und äh, dieser Kaffee hat uns dieses Jahr besonders gut gefallen von Tererica. Ist ein bestimmtes Lot von einer äh, der drei Washing Stations in Dundu. Und der Kaffee schmeckt wirklich hervorragend. Also Kinisa, der Kaffee, der schmeckt so ein bisschen in Richtung äh, Limu, wer letztes Jahr Gitterbohre probiert hat, der wird den, äh, den Geschmack ein bisschen wiedererkennen, würde ich sagen. Also Limu ist diese Region im Westen und da befindet sich auch die Washing Station Kinisa. Der Kaffee schmeckt äh, wunderschön ähm, so ausbalanciert, ein bisschen würzig, bringt ein bisschen Süße von Honig mit, äh, leichter Schwarztee-Charakter, ähm, sehr spannend, entweder den Schwarz zu trinken, mit einem Schuss Milch geht es auch, äh, würde ich auf jeden Fall als ähm, als, als Over machen, also Handbrew oder vielleicht auch durch die Filtermaschine und im Idealfall auch äh, schwarz genießen. Der Terrika aus Kenia hingegen hat so ein bisschen mehr äh, Säure, würde ich sagen. Also Kenisa ist vielleicht so ein bisschen der süßlichere Kaffee. Ähm, Terrika hat äh, schön fruchtige Noten auch, eine schöne Säure, die mich an Hibiskus erinnert hat. Ähm, auch leicht florale Noten, was für Kenia irgendwie besonders ist. Ähm, ja, man kann tatsächlich sagen, es ist so ein bisschen äthiopischer Charakter, den man da in kenianischen Kaffees Findet und äh, der hier kombiniert ist in, bei diesem Lot. Also ein, ein toller Kaffee. Ich find, bin richtig begeistert und ja, freue mich, äh, diese Kaffees jetzt präsentieren zu können mit Coffee Circle für euch.